Für mich, den Prämien zu erhalten war, es auch zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, um die Justiz zu schaffen. Also wirklich gesagt, niemanden interessiert und dann kam dieser Preis. Und das haben sich auch plötzlich JournalistInnen dafür interessiert, die sich noch nie für das Thema interessiert haben. PolitikerInnen haben sich auch plötzlich für das Thema interessiert. Und das war gut. Es war in der Erinnerung von uns, als eine Inspiration für den Aktivismus, als eine Hoffnung für das Leben. Der Preis, der ist für uns eigentlich ein Symbol dafür, dass die öffentliche Meinung in einer großen Diskrepanz zu den politischen Entscheidungen steht. Der reichte uns in einer turbulenten Zeit, äh, hat uns Mut gemacht und gestärkt. Der Anne-Klein-Preis war für uns ein ganz großes Geschenk. Und wir haben auch politisch auf diese Weise mehr Kontakte entwickeln können und auch eine stärkere Vernetzung dadurch erreicht. The common vision is to bring about lasting solutions to end the harm caused by domestic and family violence and map out a path where every woman can claim her right to live free from violence. A veces llega para muy pocas personas. La violencia contra las niñas y las mujeres no puede continuar. Mevcut haklarımıza dokunulmamasını, onların geliştirilmesini isterdim. İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilmek gibi bir taleplerin olmamasını isterdim. Dilatanı kutu Anya Klein Aqubeke und ich wünsche mir sehr, dass die Themen, für die wir Preisträgerinnen alle stehen, im öffentlichen Umlauf bleiben. Weil nur dadurch verändert sich auch etwas für die betroffenen Frauen. Und das wünsche ich mir doch sehr. Danke, Anne Klein.